Hallo, in diesem Video möchte ich kurz die technischen Möglichkeiten vom Geomanager vorstellen. Zunächst möchte ich mit der Karte beginnen. Die Karte unterstützt sämtliche gängigen Anbieter wie Google Maps, Bing Maps oder OpenStreetMap und erlaubt hier die Konfiguration der Pins in Form von Farbe oder verschiedenen Icons. Der Geomanager ist hier sehr flexibel und kann an alle Kundenwünsche angepasst werden. Welche Möglichkeiten habe ich im Kalender? Um einen Termin zu planen, ziehe ich diese Firma rüber hier, sehe hier die Firmendaten. Ich kann hier von der Firma bestimmte Stammdaten anzeigen lassen. Typ, Status, beginnt am, ich kann auch direkt in die Firma im CRM abspringen und könnte hier die Daten anzeigen lassen. Es gibt hier eine Reihe an Einstellungen, die ich treffen kann. Zum einen sind es Vorgabewerte, die für die geplanten Termine gesetzt werden, zum Beispiel hier Betreff und Text. Ich kann aber auch weiters in den Einstellungen die Dauer des Termins sowie die Pause zwischen den Terminen festlegen. Standardmäßig ist hier ein Termin auf 45 Minuten eingestellt und die Pause dazwischen auf 5. Weiters ist es möglich zwischen Kilometern oder Meilen zu unterscheiden und ich kann hier zusätzlich meine Arbeitszeiten definieren, die pro Bearbeiter gespeichert werden. Zum Beispiel ist es hier von Montag von 8 bis 17 Uhr. Würde ich das ändern von 8 bis 14 Uhr, dann sehe ich im Kalender wird diese Zeit grau markiert. Das heißt, ich sehe im Kalender genau, wann meine Arbeitszeiten vorgegeben sind. Nun möchte ich auf die Filtermöglichkeiten des Geomanagers eingehen. Ich sehe hier die Auswahl meiner Zielfirmen, die ich sowohl über Ortsuche oder Firmensuche auswählen kann. Ich selektiere dazu den Ort und übernehme diese Firmen in meine Übersicht. Wie gewohnt aus dem CRM habe ich die Möglichkeit, die Listenfelder anzupassen. Zum Beispiel Organisation, letzter Besuch. All diese Felder und Informationen, die ich im CRM habe, kann ich hier in den Geomanager übernehmen. Weiters ist es möglich, gewohnt wie aus Excel hier bestimmte Filter zu setzen und um so die Liste anzupassen. Der Geomanager ist nicht nur flexibel erweiterbar, sondern er bietet auch Unterstützung für alle gängigen CRM-Systeme von Aurea CRM, Salesforce oder auch Sugar CRM. Viel Spaß mit dem Geomanager.